Erstmal ganz neck. Äh, ja. Wir schauen mal hier rein. In Hogwarts lässt die Wand natürlich um, ähm, aber hier sieht die Mauer an. an. Hier sieht das schon. Ähm, ich habe <lacht> ein neues Outfit bekommen. Und das ist gleich mal angezogen und es sieht noch viel stylischer aus. Mit dem schwarzen Schal ist das noch mal umso besser. Bescheidenheit ist meine größte Stärke. Ähm, deswegen habe ich eine, eine goldene und schwarze Rüstung an. Äh, ja. Ich habe ein bisschen offscreen gespielt, nicht offscreen, aber in den Aufnahmen. Okay. immer Matsum ist kaputt. Den Apfel unsichtbar gegessen, so hier noch kurz ziehen. Natürlich mal mit den guten Alten, man da das sieht man gar nichts mehr, was drunter ist. Im Quest-Minute zeige ich euch am besten bei den Aufträgen. Da habe ich ordentlich aufgeräumt hätten wir eine ganze liste an quests das gibt es exklusiv auf youtube ähm, das habe ich da habe ich aufgenommen also ihr verpasst gar nichts ab morgen wenn ihr das live seht ab morgen den 18 februar startet mein good sieht's play auf youtube wenn ähm, ihr das jetzt auf YouTube seht, wisst ihr, wie viel vorproziert wurde. Ähm, etliche Parts. Und. Ja, hier zwei Nebenquests. Hier das mit dem Demigas mond das habe ich noch euch übrig gelassen. Und die Quest mit Pippin habe ich mit dem. Perry Pippin, mit dem. Das war der Max das habe ich noch aufgeschoben. Aber die anderen Nebenquests hier habe ich alle habe ich weggeputzt, habe ich alles in der Aufnahme außerhalb der Streams gemacht. Ich denke, das werde ich auch weiterhin so machen, dass Sidequests einfach in der Aufnahme passieren. Da kann ich sie ganz in Ruhe machen und ungestört. Und dann können wir uns in den, Stream, in den Streams auf die Hauptquests, auf die Storyquests konzentrieren und auf, und auf die Professorenhausaufgabenquests. Da müssen wir auch noch ein bisschen was machen böse auf einen divierten Gegner, das müssen wir uns mal merken. Wir werden wahrscheinlich wieder auf Gegner treffen. Aber erstmal treffen wir uns heute mit Sebastian in Feldkopf. Das machen wir mal bei der Hauptquest weiter. Nachdem ich jetzt stundenlang Sidequests gemacht habe, habe ich jetzt auf jeden Fall Bock mal wieder die Hauptquests weiterzumachen. Gut, Wester ist Zeit. Okay, ich muss also in diese Richtung durch die Huffler Natürlich nicht. Ähm ich glaube wir machen mal eine Schnellreise. Wo haben wir denn den passendsten Punkt? Der nächste Schnellreisepunkt. Ui, das ist auch ein ganz schönes Strickchen. Lower Hawksfield, haben wir. Ich um hab ja, Hawksfield, das ist da drüben, das ist oben. Ähm, Lower Hawksfield, ich glaube da war ich mal bei einer Nebenquest. Lower Hawksfield. da haben wir eine ganz schöne Reise hier. Oder die Waldfee. Ähm, wir werden fliegen, aber das ist schon... Das ist ein ganz schönes Stückchen. Schneidzeichen in Ach, hier sind wir. Okay, das ist aber apahux oder nicht? Ist das denn die richtige Richtung? Ein war was anderes. das so war, war mit dem... Das war ja das mit der, wo die... Wo die alte Dame und die mit den lebt lebten und so weiter Okay, da waren wir hier, waren wir auch schon Unter alten Magie jetzt zwei Sidequests liefen hier, ich glaube wir waren ja auch mal Mit Nats Natsai, mit Nati wir Waren hier mal kurz Während der hauptquest während, während des Teams wirklich drin hier also ab hier bin ich auch noch nicht weiter das machen wir jetzt ich werde glaube ich mal die meiste strecke eigentlich würde ich gerne mal fliegen aber wir müssen, die, wir müssen das auch mal zu fuß machen ob es eine lange strecke ist Outfit wollte ich mal ändern. Müssen wir nochmal den Mantel abstreifen und unser Kebam ziehen. Dann sehe ich wieder heldenhaft aus. Machen wir heute mal einen kleinen Spaziergang am Anfang. Klingen wir natürlich leichter und bestimmt auch schneller. Ja, liegen Münzen auf dem Weg. Einerseits deswegen sollten wir laufen. andererseits haben wir dann finden wir auch dann besser die Schnell- eventuell schnellreisepunkte und so. Ja und im und im, und ich habe hier bei Talentpunkten habe ich hier was freigeschaltet. Oh, ich habe einen tropf verdient, ist interessant, das werde ich mal weiß weitgehend ignorieren. Ähm, Stops ist auch mal interessant im Stream. Ähm, ich habe hier neue Slots freigeschaltet durch die Talentpunkte. Können wir jetzt hier durchs Mausrad scrollen und mehrere Zauber einsetzen? Gleichzeitig nicht unbedingt, aber. Nach ja, Restmomentum haben wir auch. Ah, das ist ein Spinnen. Ah, haben es noch nicht mal gesehen. Oh, du bist widerlich. Jo, dann könnten sie besiegen, ohne sie zu sehen. Ist doch gut für eine ganz positiv für alle Spinnenfeinde, alle da Angst davor. Haben. Das wird aus der Ferne besiegen, nicht so nah Ich habe eigentlich auch eine Spinnenangst. Aber ich aber hier, in, hier im Spiel machen die irgendwie mir keine Angst. Oh, wo sind wir denn hier? Hogwarts, da geht nach Hogwarts. Cambridge Fedcroft. Müssen wir doch eigentlich hier weiter oder nicht? Ach ja, man kann auch hier lang. Den Weg nehmen, ich glaube der ist so kürzer. Und Der ist interessanter. Dann kommen wir hier noch nach Avondale. Können wir mehr an Landschaft erkunden? Wir gehen mal hier lang. Ob wir da ein bisschen länger unterwegs sind. Das wollte ich gerade sagen das habe ich gerade gesagt. Ein Spinnen, ja, ich habe ich hab Arachnophobie. Ein bisschen aber hier im Spiel sind die... die Spinnen sind irgendwie jetzt nicht so... Die sind zu so groß, um mir ja, Angst zu machen. Also ich habe ich hab eher Angst vor kleineren Spinnen. Ich habe eher so eine Insektenangst. Alles, was so klein, und, alles, was klein ist und krabbelt und kriecht, das ist ein nee. das kann ich nicht, aber... So riesige, so riesen Spinnen. Achso, ich dachte, das war. Das böse. Das ist so kleiner. So kleine Hautspinnen, die finde ich schon wieder Widerlich, Angst, Angst. fühlt So riesige akkum Akum, Akum aku Akkuma Akkuma Keine Ahnung ich kann es nicht aussprechen kann <lacht> ich kann es nicht aussprechen die Riesen spinnen hier die tun mir irgendwie nix die triggern meine Angst nicht wirklich also ein bisschen ist schon also ein bisschen feuchteinflüssen sind sie schon, aber. Ein Schloss muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Schon so ein bisschen uff, aber nichts Nertes. Lässt mich jetzt nicht erzittern. Okay, aber die Musik ist mir zu gruselig. <lacht> da hole ich ab. Das ist irgendwie eine quest merien oder was haben wir hier rot der alten magie könnten uns vielleicht doch mal besser umschauen können noch mal zwischendurch halt machen ja die Magie Okay, ist das passiert? Okay. Dann halt nicht. Wir folgen weiterhin den Navi. Durch die Landschaften. Laufen dann einen kleinen Umweg, aber... Ja, was soll ist... Keenbütsch. Nein, nach Keenbütsch wollen wir nicht. Aber hier weiter lang. Ja, eine kleine Wanderung, um aufhören zu sprinten. Zeit. Guck mal gucken, können wir die schönen Landschaften hier genießen, während wir durchlaufen. Und ein bisschen die Welt genießen. Und hier haben wir einen Händler. Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Hallo, ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts Schüler. Ich Kein bin Priya Treadwell zu ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Sind Sie mit Nora Treadwell verwandt? Aber ja, sie ist meine Frau. Eine geniale Historikerin. Ach, Wussten schön. Sie, dass sie Merlins Lebenswerk erforscht? Ich habe sie getroffen und sie hat mich in ihre Arbeit eingeweiht. Ich bin jetzt auch beteiligt. Oh, wie wunderbar. Dann müssen sie auch ziemlich genial sein. Äh, jedenfalls, ich hoffe, dass sie an mich denken werden, wann immer sie einmal Reisebedarf benötigen. War sehr nett, sie kennenzulernen. Was verkaufen sie hier? Dann schauen wir mal, ja? Besen. Familienerbstück besen, mal das Familienerbstück ab abkaufen mit 2.500, braucht man nicht für irgendeine Quest die Tränke, haben nicht die die sie hat, die Tammenblätter Stein, können wir hier mal was verkaufen. Ich hätte man, ich hätte noch mal um der Wünsche vorbeischauen sollen. Ich habe hier interessante Sachen gefunden, die im Raum der Wünsche enttönen kann. Und der wut der, der sieht eigentlich echt recht schön aus. Ich denke, der Gegenstand Kopf fliegen der, okay, die behalte ich nochmal. Den Schal kann man verkaufen, der Kopf sieht vielleicht mal gut aus. Die beiden Sachen behalte ich noch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas kaufen würde. Tja, so ist das mit NPCs, die da sind. Im Prinzip können wir alles verkaufen. Aber das, was wir mal Körper haben. Wir können eh den Look beliebig ändern. Wir brauchen eigentlich nur ein Item pro Slot. Dann brauchen hier eine Brunne, einen Hut, eine, können das beliebig alles, was wir jemals hatten, können wir hier ändern. Ein tolles Ding im Spiel. Müssen wir aber erstmal erkunden. man wir erstmal herausfinden dass man den Look des, der Sache ändern kann. Warum treffen wir uns eigentlich so weit außerhalb von Nogurts? Ist ja wirklich am Arsch der Welt, wo wir uns treffen. Das ist ja hier. Der, der abgelegenste Punkt auf der Karte gibt hier, ich weiß nicht, ob es hier irgendwann mal weitergeht. scheinbar irgendwie schon, die Karte geht noch ein Stückchen, das ist ja hier wirklich von dem angezeigten Bereich, ist das wirklich der abgelegenste Teil, also oh gut, das ist hier wirklich ein Tagesmarsch entfernt, das ist nicht, wie wir works meet hier, mal nebenan, fragen wir, was uns dort erwartet was das will es geworden wird von uns will das ist schon etwas ich würde sogar sagen ziemlich ziemlich richtig, etwas und sehr verdächtig habe ich doch was gesehen Ich habe mich nicht gehört in mühle Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Was kann gefährlich werden? In die Mühle zu gehen? Okay, die Treppen durchzugehen? Okay, das lässt sich doch mal lieber sein, oder? Oh. zu wählen Brosche die, die wunderschöne Brosche stellt einen magischen Vogel dar, welche Vogel hat genau ist unklar manche glauben es handele sich um einen der Vögel der mittelalterischen Duiden Duniden danach. die die kranken in den sangen. das Ding ja mitnehmen können wir es nicht es liegt ja einfach so als Deko rum was machen wir jetzt hier mit Nö. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Wer braucht solche Treppen? Okay. Zutritt unerwünscht. Die lauten Zeitquist. Das muss zu etwas Großem führen. Verzeihen Sie, ähm, haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Mafia Twiddle freut mich sehr. Schön Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin mhm. heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Äh, eigentlich das aber... Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Gravel meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Aha. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Dann müsste es ja ein Schnellreisepunkt geben. Wenn gehen. es sich ergibt, werfe ich einen Blick drauf. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels gedenken. Mach ich gerne mal eine Aufnahme außerhalb des Streams. Aber ich Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Heute nicht. So was ist sehr gut für... für außerhalb des Dreams. Wir das mal wieder aus. So, wie ist das Rätsel? Kann man das lösen? Revelio. Hier schläft einer Rebellion. Aha. Wie ein Rätsel, was ich nicht verstehe. Okay. Erstmal, <lacht> es ist ein paar riesigen Klubbesitzer zerstören. stören, um Hm. Sehe weiß ich keinen Hinweis. Ah, die hier vielleicht. aber nicht. Revelio, ach da oben. Oh, hier sind ein paar Aschwinde Ja, kann ich gebrauchen. Sind gut für den Westen. muss irgendwo noch mehr davon sein. Es gibt sehr viele darin, naja. das haben wir schon, müssen wir nicht noch mehr fangen. Das Rätsel ist noch nicht geschafft, Die stehen noch irgendwo welche von den Statuen rum. Die können noch nicht weit sein. Wir können auch die Hackpests, die wir gerade bekommen haben, von her lösen, weil wir eh schon auf dem Weg dort sind. Die Statue untersuchen, wenn es auf dem Weg liegt. Ich fürchte, diese Prüfung muss ich gleich mal auslassen. Ich sehe nämlich nicht, wo es noch welche sein könnten. Ach, dort, hier, dort. gefunden. Was haben wir denn hier? Ein Ding? Gar nicht so knifflig, Merlin. Prüfung bestanden. Ich wollte es schnell aufgeben. Was mit diesen mehrdienst auf sich hat, weiß ich auch nicht. Wenn man da vielleicht irgendwann mal... Wenn man da vielleicht irgendwann mal erhält, was das bringt. Oder ist das einfach ein... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das für irgendwas brauchen. Irgendwie zwingend alle Rätsel gelöst haben müssen. Ey, Wonday, da sind wir doch. Die der Reisepunkt. Den würde ich gerne mal mitnehmen. Ich schrubbe lieber Kessel als mit Muggeln zu arbeiten. Ah, ne ist Wieder mal auf Abenteuertour. Jo. Ey und der. So, wie sieht hier aus? Finde Madame Twiddles das mysteriöse statue das westlich von Iron, der in der Nähe von der Ruine okay, wenn wir schon mal hier sind in der Nähe von Ruinen. Ruine soll direkt hier sein Südwestlich ist diese Karte eingelodet. Dann müssten hier irgendwo, du musst das die Rede von hier irgendwo sein. Oh nee, so südostlich. Vielleicht diese Ruine dort. Sehr ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ist noch eine Prüfung Merlins. Aber sicher ist da reinzugehen. Sie schon lieber sie lösen müssen. Incentrum! Zwei Prüfungen jetzt auf einem Fleck. Na, das war klar. Reveglio. Die habe ich von selbst gesehen. Ne, auch nicht wir hier ist noch einer. Wie, was? Ist doch noch eine dritte? Noch eine vierte meine ich. Rebellion. Ist der denn irgendwo hier liegen? Hier haben wir eine, in Dort haben wir eine. Ah, ja. Penz von denen die erste ist. Leverio. Weiß ich aber auch nicht. Müssen wir sie rechtzeitig aktivieren. Sieht ziemlich dunkel aus, aber das hat mich noch nie aufgehalten. Du nee, lass mal. Wir kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Vorfliegen sammeln und hier müssen wir mal rüberschweben aktiviere ich gerade mal die halt Zeitfrist Wenn das eine Rätsel ist, dann.. uff Okay, die Ruine dort unten Sammeln. Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. 21. Aha. Warum sind hier nur so viele Vasen? Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Ach was. Mhm. Letzten paar finden wir auch noch. Nummer 17. Das ist dann aber das schwerste Letzte Vase ist es. Also wenn man 20 Vasen hat oder nur 18 Vasen noch hat, ist das gut. Aber wenn dann nur noch eine fehlt, ist dann das schwerste Statuen. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Kampfarena. Okay.